Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast. Heute mit einer Folge zum Thema Cost of Delay. Zeit ist Geld, aber was ist eigentlich der Wechselkurs? Cost of Delay auf Deutsch, Verzugskosten, ähm, wird häufig COD geschrieben. Und Cost of Delay ist auch die Antwort auf die Frage, was es uns kostet, wenn ein Projekt einen Monat, eine Woche oder einen Tag später fertig wird. Cost of Delay ist Geld pro Zeit und damit auch schon die Antwort. Nach dem Wechselkurs für den Spruch Zeit ist Geld. Hier könnte die Episode schon zu Ende sein, wenn es nicht ein paar spannende Aspekte zu der Thematik gäbe, auf die ich etwas eingehen will. Denn wenn wir ein Entwicklungsprojekt aufsetzen, geht es ja um nicht weniger als die Zukunft der Firma. Wir entwickeln ein neues Produkt und machen ein großes Entwicklungsprojekt, um einen großen, deutlichen Einfluss auf unseren Umsatz und unseren Gewinn und die Marktanteile und so weiter zu haben. Und es lohnt sich, das mal explizit auszurechnen. Nehmen wir an, wir entwickeln eine Maschine, von der wir dann im Jahr 50 Stück pro Jahr verkaufen wollen. Wenn wir eine Woche Projektverzug haben, werden wir eine Maschine weniger verkaufen. Nehmen wir an, wir verkaufen diese Maschine für eine halbe Million. Macht 25 Millionen Umsatz mit diesem Produkt im Jahr. Bei 5% Umsatzrendite entgehen uns für diese eine Maschine, die wir weniger verkaufen, also 25.000 Euro Gewinn. Richtig? Falsch. Vom Umsatz ziehen wir die variablen Kosten ab. Und wir haben die Fixkosten abgezogen, um auf den Gewinn zu kommen. Die Fixkosten bleiben aber egal, ob wir die Maschine verkaufen oder nicht. Also, was entgeht uns? Der Deckungsbeitrag. Und schon sind wir bei, sagen wir mal, 20 Prozent. Hier im Beispiel 100.000 Euro. Jede Woche Projektverzug kostet uns Gewinn in Höhe vom Deckungsbeitrag einer Maschine. Also 100.000 Euro. Jeder Tag Projektverzog ist 20.000 Euro wert. Dazu kommen noch die Personalkosten für das länger dauernde Projekt und so weiter. Das ist aber verhältnismäßig klein gegen die Opportunitätskosten, die wir hier haben. Opportunitätskosten sind entgangene Erlöse und nicht wirklich Geld, das wir ausgeben. Damit tauchen sie auch in keiner Buchführung auf. Denn in der normalen Buchführung taucht nur Geld auf, das verrechnet wird oder wirklich ausgegeben wird. Hier kommen wir wieder an den Punkt, dass die klassische Buchführung dafür gemacht ist, am Jahresende eine Gewinnermittlung zu machen und die Rechengrundlage für die Besteuerung darstellt. Sie zielt darauf ab, einen nacheilenden Indikator bereitzustellen. Gewinn am Jahresende. Ich habe es schon häufiger gesagt, wer managen will, braucht voreilende Indikatoren und muss daher über das normale Rechnungswesen hinausdenken. Nicht stattdessen, sondern muss die Lücken füllen, die noch gelassen werden. Aber zurück zu den Opportunitätskosten, dem entgangenen Gewinn. Jede Woche Verzögerung macht nicht nur das Projekt in Sachen Personalkosten teurer, sondern schmälert auch den erwarteten Gewinn um den Deckungsbeitrag der nicht verkauften Maschine. Und ja, hier kann gegengerechnet werden, dass die Produktneuentwicklung ein bestehendes Produkt ablöst, das dann weiterlaufen würde. Also, wenn wir mit dem Entwicklungsprojekt noch nicht fertig sind, dann verkaufen wir einfach das alte Produkt weiter. Aber aus irgendeinem Grund machen wir doch das Projekt. Entweder weil wir den Kunden mehr Wert geben wollen oder weil wir mehr einnehmen wollen, weil wir die Kosten reduzieren wollen. Und das alte Produkt konkurriert vielleicht nicht mehr so gut auf dem Markt und die Stückzahlen fallen. Das heißt, wir haben schon einen Unterschied, ob das neue Produkt verkauft wird oder das alte. Und dieser Unterschied geht in die Opportunitätskosten ein und muss eingerechnet werden. Aber das Problem geht ja noch weiter. Das Modell geht bisher davon aus, dass wir mit etwas Verspätung halt eine oder ein paar Maschinen weniger verkaufen. Was bedeutet es aber, wenn ein früherer Markteintritt wichtig für einen hohen Marktanteil ist? Ja, First Mover Advantage. Und jede Verzögerung nicht nur ein paar Maschinen, sondern auch langfristig Marktanteilsverlust bedeutet. Also nicht. Wir verlieren ein paar Maschinen am Anfang, sondern wir verkaufen dann über die nächsten Jahre 10-20% weniger Maschinen, weil unser Marktanteil kleiner ist, weil die Konkurrenz schneller war und sich einen Namen gemacht hat und jetzt der Category Champion ist, der, der wie Tempo für Taschentücher für diese Nische steht. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir einem Konkurrenten hinterherrennen und versuchen, bei seinen Produkteigenschaften wieder einzuholen. Oder wenn die Produktzyklen, zum Beispiel in der Elektronik, so kurz sind, dass ein paar Monate Verspätung große Lücken in den verfügbaren Markt für das Produkt reißen. Ein anderes Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie sind Automobilzulieferer. Sie bauen zum Beispiel Antennen und Ihr Projekt verzögert sich so, dass sie nicht lieferfähig sind zum Produktionsstart des neuen Automodells. Der Cost of Delay setzt sich zusammen aus den nicht verkauften Antennen. Soweit so einfach. Dazu kommen aber noch die Pünne ein, dafür, dass sie nicht lieferfähig waren. Den Auftrag mit diesem Automobilzulieferer, den, der wird nicht mehr zustande kommen. Und weil es sich in der Branche herumspricht, vielleicht auch die Nachfolgeverträge mit anderen Kunden. Da reden wir ziemlich schnell über Geld, über richtig viel Geld. Automobilzulieferer haben deswegen relativ hohe Cost of Delay, wenn sie einen Termin reißen. In anderen Branchen geht es da relax dazu. Dann wird Termintreue manchmal auch zum Problem, weil die Schmerzen nicht groß genug werden. Die detaillierten Modelle sind nicht gut im Podcast zu besprechen. Aber eins ist klar, der Markteintrittszeitpunkt ist wichtig und manchmal sogar kritisch. Es ändert sich eine Gesetzeslage, Abgasgesetzgebung oder Personensicherheit oder irgendetwas, was durch ein Gesetz und einen Stichtag gekennzeichnet ist. Das alte Produkt wird nur noch bis zu diesem Stichtag verkaufbar sein. Es ist dann wichtig, zu diesem Zeitpunkt das neue Produkt zu haben, um den Markt nicht zu verpassen. Das wäre ein Beispiel für ein festes Stichdatum, zu dem das neue Produkt fertig sein muss. Oder Sie sind ein Geschäft mit schnellen Zyklen, wie vorhin schon erwähnt, die Unterhaltungselektronik oder modische Gegenstände. Hier sind die Zeitfenster so kurz, dass nur wenige Verzögerungen den Absatz massiv beeinflussen. Der Zeitdruck ist entsprechend hoch. Aber was heißt das für den Projektalltag? Der Cost of Delay ist eine Zahl, die muss jeder im Projekt kennen. Jeder muss sich klar sein, dass eine Verzögerung auf dem kritischen Pfad teuer ist. Wie teuer? Sagt uns der Cost of Delay. Ein Aufgabenpaket auf dem kritischen Pfad kann nicht angefangen werden, weil die Mitarbeiterin noch eine Woche etwas anderes macht. In unserem Beispiel eine Woche Verzögerung, 100.000 Euro Verzugskosten. Kennen Sie diesen Fall, dass ein Mitarbeiter nicht sofort mit seinem Aufgabenpaket anfangen konnte? Haben Sie gedacht, dass das so teuer sein kann? Ein anderes Beispiel, diesmal ein Manager, der im Projektreview unglücklich mit der Entscheidungsvorlage ist und das Team nochmal nachbessern lässt. Zur nächsten Sitzung. Die ist in vier Wochen. Wenn diese Verzögerung von vier Wochen voll auf das Projekt durchschlägt, sind das fast eine halbe Million entgangener Gewinn. Ist das diesem Manager klar, wenn er das Team nochmal losschickt, die Entscheidungsvorlage zu verbessern? Oder ganz banal. Nicht so sichtbar. Ein Arbeitspaket auf dem kritischen Pfad hakt und Sie haben eine Rückfrage per E-Mail. Haben Sie in dieser E-Mail aufgeschrieben, dass dieses Arbeitspaket auf dem kritischen Pfad ist? Haben Sie die Verzugskosten klar kommuniziert? Wenn Sie nicht rechtzeitig was hören, haken Sie dann wirklich nach oder warten Sie einfach drei, vier Tage, bis Sie eine Antwort kriegen? Drei, vier Tage sind übrigens 60.000 bis 80.000 Euro in unserem Beispiel. Auf dem kritischen Pfad kann man sehr schnell Geld ausgeben. Das ist kein echtes Geld. Keiner schiebt hier irgendwelche Scheine über den Tisch. Keiner überweist hier irgendetwas. Aber es sind Opportunitätskosten. Es ist entgangener Gewinn. Es verschlechtert die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Und nur weil es in den offiziellen Buchführungsunterlagen nicht auftaucht, wird es häufig vernachlässigt. Also nochmal die Kontrollfrage, haben Sie die Wichtigkeit der Zeit ausreichend im Team kommuniziert? Eine Mannschaft, die die Verzugskosten nicht kennt, wird hier fast nie die richtige Entscheidung treffen. Sie wird tendenziell zu sehr darauf setzen, Zeit einzusetzen, um nochmal etwas besser zu machen, um vielleicht einen günstigeren Lieferanten zu finden, um irgendetwas in den messbaren Projektzielen zu verbessern. Kennen Sie das, dass ein Projekt alle paar Monate einen neuen Projektplan, ein neues Enddatum erhält, weil der Zeitplan so weit verrutscht, dass er nicht mehr aufgeholt werden kann? Oder Features werden so zusammengestrichen, dass zwar noch der Zeitplan gehalten wird, aber ein anderes Produkt entwickelt wird. Ein vielleicht einfaches Produkt, das keine Premiumpreise mehr erlangen wird. Hier ist eine der wichtigsten Ursachen und daher dürfen Sie auch hier ansetzen, um das Problem anzugehen. Hier ist, was ich Ihnen empfehle oder ans Herz legen möchte, berechnen Sie den Cost of Delay. Machen Sie sich ein ökonomisches Modell des Projekts und vergleichen Sie, was passiert, wenn Sie später an den Markt kommen. Nutzen Sie dafür ein Modell, das Ihrer Situation am nächsten kommt, mit und ohne Verdrängung durch die Konkurrenz, mit und ohne Einfluss auf die Marktanteile und so weiter. Veröffentlichen Sie dann diesen Cost of Delay im ganzen Team. Veröffentlichen Sie ihn im Projektbriefing. Sorgen Sie dafür, dass jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit den aktuellen Cost of Delay kennt. Benutzen Sie den Cost of Delay. Immer wenn jemand Zeit haben will, rechnen Sie das in Geld um. Projektbericht mit Verzug, umrechnen. Konstruktion will noch eine Schleife drehen, umrechnen. Einkauf will auf Serienprozess warten, um, um Prototypteile zu bekommen, statt, statt Rapid Prototyping, umrechnen. Schärfen Sie von Anfang an im Projekt das Bewusstsein für den Termin und die Kosten der Nichteinhaltung. Für alle. Für die Mitarbeiter, für die Führungskräfte im Projekt, aber auch für die Führungskräfte außerhalb des Projekts, die durch ihr Verhalten auch zu Verzögerungen führen können. Nehmen Sie den Kampf um den Termin wieder auf. Der Termin ist kein Selbstzweck, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit. Aber der Termin wird unterschiedlich wahrgenommen einem dreijährigen Projekt machen doch ein paar Tage Verzug nicht viel aus, hört man manchmal. Bringen Sie wieder ins Spiel, warum der Termin wichtig ist. Es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit, ein Projekt schnell umzusetzen. Zwei Anmerkungen dazu. Das hier ist kein Plädoyer, Druck auszuüben. Ganz im Gegenteil. Produktentwicklung ist ein Marathon und die Mannschaft muss das Tempo langfristig gesund gehen können. Es ist Aufgabe der Führung, die Strukturen zu schaffen, dass die Mitarbeiter schnell arbeiten können. Zweitens, achten Sie auf die Priorisierung der Projekte untereinander. Wenn alle nur noch schreien, kommt nichts mehr voran. Klare Vorfahrtsregeln sorgen für sicheren Verkehr und sorgen dafür, dass Sie Ihre gesetzten Prioritäten auch erreichen. Und zuletzt möchte ich noch ein kleines Bonbon zum drauf rumlutschen geben. Wenn jede Woche Verzögerung das Projekt verteuert, Mache ich dann bei einer Woche schnelleren Projektablauf mehr Gewinn? Wie können Sie Ihr Projekt beschleunigen? Woran mangelt es? Welche Entscheidungen sind notwendig? Was können Sie tun? Nächste Woche werden wir dann den Cost of Delay benutzen, um uns anzuschauen, was uns die Warteschlangen im Unternehmen wirklich kosten und wie wir das nutzen, um Projekte besser durchs Haus zu schleusen.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 Florian Kuhnke.